Das Thema heute ist äh, Sprachkontakt. Die Sprachkontaktforschung ist ein äh, Teilbereich der äh, Soziolinguistik und gewöhnlich äh, wird über Sprachkontakt, dass, wenn zwei ne, Sprachen oder mehr, äh, miteinander in Berührung kommen, wird gewöhnlich erforscht bezüglich der gesprochenen Sprache. Was ja, ich Ihnen heute gerne mitteilen möchte, ist, dass auch die Sprachkontaktforschung der geschriebenen Sprache ein wichtiges und interessantes Forschungsfeld ist. Beginnen wir damit, dass wenn Sprachen miteinander in Kontakt sind, es immer eine Hierarchie es gibt praktisch niemals eine Situation, wo zwei Sprachen vollkommen gleichberechtigt nebeneinander stehen und es ein Kontakt zwischen Gleichen ist. Gleichheit gilt möglicherweise für alle vor dem lieben Gott oder im Idealfall auch vor dem Richter und vor dem Lehrer. Aber für Sprachen gilt das einfach nicht. Es ist immer eine Sprache ähm, dominant äh, und die andere, äh, ja, je nachdem, ähm, sehr untergeordnet oder etwas schwächer, äh, wie es auch äh, sein mag. Äh, davon muss man ausgehen, wenn man Sparkontaktphänomene äh, äh, studiert. Sparkontaktforschung <lacht> hat es auch, äh, und das ist die Perspektive, die ich heute ähm, anwende, war Kontaktforschung hat es dann zu tun mit Auswahl, mit der Wahl zwischen Sprachen. Das sind Situationen, die Sie alle kennen, da Sie alle mehr als eine Sprache kennen. Das allererste, was man entscheiden muss und was Professor Pimm gerade hier versucht hat zu tun, ist, entscheiden, in welcher Sprache wir denn überhaupt? Ähm, diese, äh, diese Frage äh, kann man meistens beantworten. Ähm, manchmal äh, mag es schwierig sein. Ich erinnere mich an einen Film ähm, äh, von äh, Allen, äh, und der wurde gefragt: äh, äh, Sprechen Sie Portugiesisch? Und seine Antwort war, I don't know, I've never tried. Ähm, aber das ist nicht unbedingt die typische Situation, sondern gewöhnlich, ohne viel nachzudenken, wissen wir, ähm, wir sprechen diese oder jene Sprache oder Varietät, aber das ändert nichts daran, dass wir eine Entscheidung treffen. Mit jeder Sprechhandlung, die wir vollziehen, äh, treffen wir eine Entscheidung, welche Sprache wir benutzen. Wir haben die Wahl. Dass wir die Wahl haben, bedeutet jedoch nicht, dass wir die freie Wahl haben, sondern unsere Wahl ist, ich äh, hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich äh, die äh, Präsentation hier Ihnen auf äh, Englisch darbiete, aber ich kommentiere sie auf Deutsch. Ähm, äh, also, äh, unsere Wahl äh, wird beeinflusst von allen möglichen Restriktionen, Beschränkungen und die sind im Großen und Ganzen teile ich sie ein in drei verschiedene Arten von Restriktionen, nämlich politische, soziale und sprachliche. Und über einige davon will ich jetzt im Folgenden ein bisschen reden. Das Interessante ist zum Beispiel, wenn wir jetzt die geschriebene Sprache betrachten, dass heutzutage in der Zeit, in der wir leben, praktisch in jedem Land ein Schriftsystem, das normal ist. Die Norm, die, über die weiter überhaupt nicht nachgedacht wird. Das ist das Schriftsystem ja, was den Kindern als erstes in der Schule beigebracht wird, das ist das Schriftsystem, in dem ähm, offizielle Dokumente äh, abgefasst sind, äh, der öffentliche Diskurs äh, insofern in äh, der Presse und anderen Organen äh, sich abspielt, wird verfasst mit diesem Schriftsystem. Ja, in vielen Ländern äh, genießt äh, ein Schriftsystem Sogar den Schutz des Gesetzes ähm, oder der Verfassung sogar, äh, wo äh, niedergelegt ist, äh, man darf für bestimmte Zwecke äh, nur äh, sich eines bestimmten äh, Schriftsystems äh, bedient. Äh, um das konkret zu machen, lasse ich mich ein Beispiel geben. Dies ist mein Name den äh, ich in verschiedenen Kontexten unterschiedlich äh, schreibe. Ich bin aber nicht frei, äh, das nach äh, Lust und Laune zu tun. Ähm, in dem Hotel, in dem ich gerade hier schräg gegenüber abgestiegen bin, äh, würden sie mir zum Beispiel keineswegs erlauben, äh, dass ich... Äh, meinen Namen in einer japanischen Schrift aufschreibe, um mich da zu registrieren für die Mäldebehörde. Sie würden mir nicht mal erlauben, meinen Namen auf Griechisch. Es ist ein griechischer Name und selbst das würden Sie mir nicht erlauben, ihn auf Griechisch zu schreiben mit dem griechischen Alphabet. Geschweige denn mit ähm, chinesischen Zeichen auf Japanisch oder mit chinesischen Zeichen auf Chinesisch. Ähm, warum nicht? Warum wollen Sie mir das nicht erlauben? Nun, äh, es gibt da eine Konvention, die heißt, ähm, jetzt muss ich es eben finden, äh, das ist die äh, von äh, 1973, lange bevor sie geboren war, Konvention äh, Relativ an der Indikation des et Prénoms dans le Registre de l'État civil. Ähm, und, äh, Österreich ist äh, Unterzeichner äh, dieser Konvention. Ähm, äh, wie sie sie umsetzen, weiß ich nun nicht ganz genau. Aber ich kann Ihnen immerhin zitieren, was der deutsche Gesetzgeber daraus gemacht hat. Und da heißt es zum Beispiel ist in dem Heimatstaat eines Ausländers nach dessen Rechtsordnung sich sein Name grundsätzlich richtet, eine andere Schrift als die lateinische in Gebrauch muss zur Verlautbarung seines Namens in den deutschen Personalstandsbüchern, die gemäß § 2 Absatz 1 Personenstandsverordnung in deutscher Sprache geführt werden, sein Name von der fremden Schrift in die lateinische Schrift übertragen werden. Damit nicht genug. Sie sagen uns auch noch, wie das zu geschehen hat. Die Übertragung findet gemäß Artikel 3 äh, CWC, das ist diese Konvention ja, Nummer 14, ohne Übersetzung und somit möglich, ja, soweit möglich, ja, durch Buchstabengetreue getreue Umsetzung, also Transliteration statt, ja, wobei ISO-Empfehlungen, ja, soweit vorhanden, zu berücksichtigen sind. Das gilt auch dann, wenn nach dem Passrecht des Heimatstaates des Ausländers, eine phonetische Umschreibung in lateinischer Schrift verlautbar ist. Also, ziemlich strenge Regeln äh, darüber, wie man sich zu verhalten hat, wenn man äh, unter anderem in ein äh, österreichisches Hotel absteigen will oder äh, eine Mailbescheinigung oder etwas dergleichen will. Ähm, damit wird äh, Leuten die aus Teilen der Welt kommen, die es ja gibt, wie Sie vielleicht wissen, wo das lateinische Alphabet nicht das primäre Schriftsystem ist, ziemlich viel Gewalt angetan. Und die letzte Klausel, die ich vorgelesen habe, nach der ganz spezifische Bedingungen gestellt werden, wie die Transliteration zu erfolgen hat, die, äh, bringt es mit sich, äh, dass dann ähm, jedenfalls in lateinischer Schrift äh, manche Leute äh, mit, mehrere, mit mehreren verschiedenen Namen äh, durchleben. Ja, also <lacht> zum Beispiel mag ähm, der, der japanische Herr Kato äh, von dieser Bestimmung hat nichts wissen und in seinem Pass wird aber dann sein Name in lateinischen Lettern auch notiert und das kann dann so aussehen, aber es kann auch so aussehen oder So. die Tatsache ist jedenfalls, ähm, die Menschen können seit ungefähr 5, 6, 7.000 Jahren schreiben, haben es aber bis zum heutigen Tage nicht fertig gebracht sich auf eine einzige äh, Schrift zu einigen, äh, was unser Leben natürlich wesentlich vereinfachen würde, äh, sondern es existieren immer noch äh, hunderte von verschiedenen äh, Schriftsystem, die in Gebrauch sind und die Beziehungen zwischen Sprachen, sagen, wenn sie in Kontakt kommen, mit beeinflussen. Also es gibt rechtliche und politische Restriktionen, die sich auf unsere Wahl des Systems, das wir benutzen, auswirken. Ähm, weiterhin äh, gibt es äh, soziale äh, Beschränkungen äh, unserer Wahl und äh, die äh, führen äh, aus historischen Gründen äh, zu einer bestimmten äh, Prestigehierarchie. Im gesamten historischen Kontext ist das darauf zurückzuführen, dass äh, Schrift nur ganz selten erfunden wurde. Nur in drei oder, vier, äh, drei oder vier Orten auf der ganzen Welt ist jemals Schrift ent genuin entstanden. Das bedeutet, dass fast überall Schrift von irgendwo anders herkam. Wir wissen ja alle, äh, also die äh, Germanen haben nicht das Alphabet erfunden. Das haben andere gemacht, von denen sie es übernommen haben. Die Römer haben es auch nicht erfunden, sondern die haben es auch von irgendwo anders hergeholt. Und auch die Phönizier, oder die Phönizier haben es auch nicht erfunden. Also es kam immer von irgendwo anders her. Und wenn eine Schrift auf eine schriftlose Kultur stieß, dann wurde meistens, fast immer, nicht nur die Schrift übernommen, sondern die Sprache gleich mit. Also die Germanen, die dann irgendwo dahinter kamen, dass für soziale Organisationen, die ein bisschen komplex ist, es ganz nützlich ist, wenn man ein Schriftsystem hat. Was haben sie gemacht? Sie haben zunächst mal Latein geschrieben. So, wie es war, man, äh, und also eine Schriftsprache übernommen. Und dann erst später ähm, äh, verstanden, ja, es wäre ja vielleicht auch möglich, die eigene Sprache äh, schriftlich zu fixieren. Und das ist das, was überall passiert. Ein Ort, von dem äh, Schrift entstand, äh, ist das äh, Tal des Gelben Flusses in China. Von dort ging die chinesische Schrift in alle Richtungen um China herum. Koreaner die haben die chinesische Schrift übernommen, dann über das die Japaner, die, die Anamesen, die heute Vietnamesen heißen und eine ganze Reihe von anderen Leuten. Und die haben alle zuerst mal die chinesische Schriftsprache verwendet äh, für die Zwecke schriftlicher Kommunikation. Eine Kultur, die Schrift hat, ist in vieler Hinsicht äh, eine feine Art überlegen Und äh, darauf beruht es, äh, das was ich ganz am Anfang sagte, wir müssen immer an den Hierarchie mitdenken. Also die, die verschriftete Sprache genießt ein höheres Ansehen, höheres Prestige, ähm, als die nicht geschrieben. Das ist heute noch so, das ist heute noch in ihrer eigenen Umgebung so, egal wo sie herkommen. Insgesamt genießen nicht geschriebene Varietäten, Dialekte ein geringeres Prestige als die, die Schweizer sagen, Schriftsprache, Schriftdeutsch. Die machen nicht den Unterschied zwischen Hochdeutschen Dialekten, sondern die Sprechen sehr angemessener Maße äh, vom äh, Schriftdeutsch. und äh, diese Art von Hierarchie äh, gibt es überall. Äh, es gibt nicht eine Ausnahme, wo die äh, geschriebene Qualität ein geringeres äh, Prestige hätte äh, als die gesprochene Sprache. Das hat zu einem allgemeinen äh, Muster äh, geführt, was ich jetzt hier in verschiedenen äh, in verschiedenen Kontexten wird es äh, unterschiedlich genannt. Ähm, noch, manche sprechen von Standard und Dialekt, Standardsprache und Dialekt. Ähm, andere äh, machen den, mehr oder weniger den gleichen Unterschied, indem sie von Literatursprache äh, und Umgangssprache oder Vernikularsprache sprechen. Äh, dann gibt es eine einflussreiche äh, Theorie, in der Soziolinguistik, die von Diglossie spricht, nämlich der Verwendung von zwei Arten, von Varietäten. Und da wird dann unterschieden zwischen einer hohen und einer niedrigen. Wenn man es nur minimal vereinfacht, heißt das ähm, Geschriebene und Gesprochene. Dann gibt es die Terminologie Ausbausprache, ähm, das passiert mithilfe der Schrift, denn es werden ja immer wieder Sprachen aufs Neue verschriftet. Das können auch Varietäten sein, von denen man bisher, von denen ihre Sprecher bis zu dem Zeitpunkt sich gar nicht so bewusst waren, das ist eine Sprache. Gut, dann machen wir eben eine daraus, indem wir ein äh, Schriftsystem für sie bereitstellen und äh, was man mit Hilfe eines solchen alles machen kann, nämlich Wörterbücher schreiben, Grammatiken äh, und so weiter. <lacht> ähm, äh, Im äh, <lacht> romanischen, speziell im französischen äh, Raum, macht man äh, ebenfalls mehr oder weniger parallele Unterscheidung äh, zwischen äh, Langage und Patois. Das kritische Merkmal von Patois ist nicht geschrieben. Man kann alles mögliche schreiben, aber nicht Patois. Ähm, dann gibt es die also bildliche Sprache und äh, die Umgangssprache äh, oder in bestimmten äh, äh, in der britischen äh, Tradition der äh, Soziolinguistik äh, kam dann so äh, in den 1960er, 70er Jahren die Terminologie von dem elaborierten und restringierten Code auf. Und auch hier kann man sagen, die entscheidenden Merkmale des elaborierten Codes sind eben wirtschaftlich verwendet. Und mit der Schriftsprache kann man eben andere Dinge tun als mit der geschriebenen Sprache, sodass sich überall, wo es Schrift gibt, diese Art von dann zeigt. Ich sagte gerade eben, dass fast überall Schrift von irgendwo her kam und nicht genuin in dem eigenen Sprachraum entwickelt wurde, sondern importiert wurde. Und dann übertragen wurde auf die eigene Schrift. Auf die Sprache. Dieses Bedürfnis, entsteht zuallererst äh, für Eigennamen, ähm, denn für die äh, gibt es äh, in der fremden äh, Schrift äh, kein Pendant. Ähm, manchmal vielleicht ein bisschen, äh, aber Ortsnamen, äh, Personennamen, andere Eigennamen, äh, will man äh, selber für sich schreiben äh, und daraus äh, erwächst dann der Antrieb die ganze eigene Sprache. Auf, äh, aufzuschreiben. Nun hat man aber inzwischen ähm, die sumerische äh, Sprache in semitischsprachige äh, Gemeinden äh, übernommen als Schriftsprache. Oder die chinesische äh, Schriftsprache äh, ins Koreanische, ins japanische äh, und, äh, und so weiter. Und damit auch sehr große Teile des Vokabulars. Also Entlehnung von Wörtern, wenn man sich das genau anguckt, auch Sie sprechen von einer Hierarchie. Wenn zwischen zwei Sprachen ein Kontakt besteht, dann ist die, der Strom der Lehnwörter niemals gleich in beiden Richtungen, sondern gewöhnlich extrem unsymmetrisch. Der eine gibt, der andere nimmt. Und in den Fällen, wo eine Schriftkultur auf eine ungeschriebene Kultur trifft, ist das ganz außerordentlich ausgeprägt. Und was tut man? Das, das nächstliegende ist, dass man das fremde Vokabular aus der geschriebenen Sprache, wenn man es in die eigene übernimmt, auch so schreibt, wie ja, es in der Sprache geschrieben wird, aus der es kommt. Und das finden wir ähm, in allen äh, Schriftkulturen, äh, alten und neuen. Also, ähm, im Mittleren Osten, was heute Irak ist, äh, Irak und Iran, äh, da äh, Sumerisch war die erste Sprache, die geschrieben wurde. Sie wurde von allen möglichen äh, semitischen äh, Sprechern übernommen. Und was finden wir in, der, in der syrischen, babylonischen äh, Dokumenten oder auch in hethitischen, in der indogermanischen, in europäischen Sprachen? Was finden wir jede Menge? Sumerogramme, das heißt sumerische Lehnwörter, die in diesen anderen Sprachen genauso geschrieben werden wie in sumerischen. Genau das gleiche Phänomen finden wir im Koreanischen und im Japanischen, wo chinesische Zeichen verwendet werden. Zum größten Teil für die Darstellung chinesischer Lehnwörter. Unter Umständen werden sie anders ausgesprochen, weil es ja sonst viel zu einfach wäre. Aber das ist sozusagen der Hauptmechanismus. Auch im europäischen Kontext finden wir, dass in mittelalterlichen Texten die ja, vor dem Lateinischen, lange vor dem Lateinischen, verschriftete griechische Sprache in lateinischen Manuskripten auftaucht, Wörter oder ganze Sätze äh, im Griechischen, äh, wie es dann hieß, in ipsissime litere, äh, nämlich in griechischen Lettern. Ähm, können wir dafür eine parallele heute finden? Ist nicht so sehr schwierig, ähm, denn äh, wenn wir zum Beispiel äh, Ist Ihnen dieses Wort vertraut? Wer ja, kennt dieses Wort nicht? Ist nur nicht die äh, Orthographie, ja, die Sie äh, eigentlich kennen. Ähm, wäre aber regelrecht äh, nach deutscher Orthographie. Ja, wäre das so zu schreiben. Ähm, tut praktisch niemand außer mir. Ähm, äh, denn was wir tun äh, heutzutage ist, wir übernehmen äh, die Orthografie der Gebersprache, obwohl sie rechts und links gegen die Regeln der, der herrschenden Orthographie äh, verstößt. Ja? Äh, Erstmal gibt es im Deutschen praktisch keine Wörter, die, äh, keine Adjektive, die mit C äh, beginnen. Die Darstellung von U ähm, mit einem doppelten O gibt es in der deutschen nicht. Äh, das stört die wenigsten, äh, weil sie irgendwie der Meinung sind, äh, man müsste das aus der kulturell überlegenen Gebersprache so übernehmen, wie es da äh, dargestellt wird. Äh, und wenn Sie sich mal äh, die Mühe machen und äh, ein Inventar aufstellen von äh, den äh, aberhunderten, äh, Anglizismen, englischen Wohn äh, äh, Lehnwörtern im äh, Deutschen, äh, werden Sie feststellen, äh, äh, dass von diesem Prinzip praktisch nicht abgewichen wird. Vielleicht nach langer Zeit. Ja, also ja, wir haben zum Beispiel so etwas wie ähm, Ja, rivalisierende äh, Schreibungen für solche Wörter, äh, die im Deutschen schon sehr, sehr lange äh, präsent sind, aus dem äh, Französischen gekommen. Ähm, äh, EAÜ äh, für O ist ganz klar keine deutsche, äh, entspricht keiner Regel äh, des deutschen äh, Schriftsystems. Ähm, warum benutzt man diese Schreibung? Man benutzt sie, wie das durchgehend überall der Fall ist, um zu zeigen, ich kann Französisch. Und das war heute in sehr viel geringem Maße, aber das war ja bis unlängst ein ganz klarer Beweis von Bildung im in deutschsprachigen Raum. Wer was auf sich hielt und ein bisschen gebildet war, der konnte Französisch. Ja, und äh, das ist natürlich sehr opportun, ja, das auf diese Weise äh, zu zeigen. Hat also genau, äh, genau mit dem äh, auch zu tun, was ich äh, schon äh, wiederholt gesagt habe, nämlich äh, mit dem Prestigegefälle äh, zwischen äh, Sprachen, ja, was ähm, äh, sich ausdrückt ja, auf diese Weise. Ähm, Ein, ein, ein ziemlich eklatantes Beispiel hierfür. Leider kann, müssen Sie mir glauben, weil Sie es nicht sehen können. Und selbst wenn Sie es sehen können, könnten Sie vielleicht nur ganz, ganz wenig und übrigens lesen. Dieses hier ist eine Stele, ein Grabstein aus dem Jahr 1563. Und auf Fass hier ist er natürlich in chinesischen Lettern beschrieben, denn die gebildete Elite Koreas schrieb chinesisch ganz klar. Aber sie hatten ungefähr 80 Jahre vorher einen sehr aufgeklärten König, der sagte, oh ihr Arm, Leute, um Chinesisch zu lernen, da braucht man ja Jahre. Und ich möchte gerne, dass mein Volk, sogar die Frauen, notabene, auch schreiben können. Also entwickeln wir mal eine etwas einfachere Schrift, als diese Abertausenden chinesischen Zeichen. Gesagt, getan. Er und ein Team von Linguisten, vollkommen einheitlich in der Weltgeschichte, entwickelte eine Schrift, mit weitem Abstand die beste Schrift der Welt, die es jemals gegeben hat, und hat sie dann ein paar Jahre später nach intensiver Arbeit seinem Volk zur Verfügung gestellt, zum Tor der Elite. Denn wenn sogar Frauen schreiben können und das lernen, wie das dann in der Verkündung hieß, selbst ein Minderbemittelter braucht nur eine Woche, um äh, diese Schrift zu lernen. Das unterminierte natürlich ihren Status. Also sie ignorierten das im Großen und Ganzen äh, und fuhren fort, äh, Chinesisch zu schreiben. Ähm, aber als dieser äh, höhere Beamte dann hier zur Gabe getragen wurde und ihm ein Denkmal errichtete, obwohl dann seine Eltern aufgeschrieben sind in Chinesisch, ähm, Fand man es doch ganz nützlich, auf der Seite hier eine Inschrift anzubringen, in der neuen Vermikularschrift, also in der einfachen Volksschrift. Und diese Inschrift sagt: Das ist ein heiliger Garstein und alles Unglück komme über den, der es schändet. Das ist für diejenigen, die nicht lesen können. Ähm, eben in der äh, einfachen Schrift äh, notiert. Also Schriftkenntnis ähm, ist immer äh, und überall äh, ein Ausweis äh, von äh, sozialem Stand. Äh, Sie sind aufgewachsen in Gesellschaften, äh, wo wir uns der Illusion hingeben, dass Bildung äh, ein Gut ist, was äh, an alle äh, sozialen Schichten gleichermaßen verteilt wird, beziehungsweise ihnen verfügbar gemacht wird. Aber in äh, bestimmten Kontexten äh, können Sie das immer noch feststellen, äh, dass, äh, also wenn Sie sich um einen Job bewerben und ordentliche Fehler, das ist ja heute nicht mehr nötig mit dem ganzen äh, check software äh, aber wenn Ihnen das unterworfen, macht schon, verdammt ich Im Fernlosten, in Japan etwa, ja bitte. Ich wollte fragen, was ist durch diese Schrift geworden? Bitte? Was ist durch diese Schrift geworden? Aus der koreanischen Vernikularschrift. Ja. ja. Wie gesagt, die Elite hat sich dagegen gewehrt und gesagt, brauchen wir nicht. Aber in dem Moment, wo jemand anders kam, nämlich die Japaner, am Anfang des 20. Jahrhunderts, und die Koreaner unterjocht haben, da haben die Koreaner gesagt, ja, hier haben wir etwas Eigenes und das haben die Japaner nicht. Also benutzen wir jetzt äh, unsere schöne Angul-Schrift. Äh, und seitdem äh, ist sie so wichtig wie die Nationalhymne und äh, das Fähnchen, mit dem man äh, wackelt, ähm, äh, heutzutage für beide Koreas. Äh, denn äh, die chinesische Schrift teilen ja die Chinesen mit den Japanern und den Koreanern aber ihre Verbakularschrift haben nur sie. Und das als Emblem gegen die Kolonialherrschaft zu benutzen, war sozusagen die hohe Stunde dieser Schrift. Die ist heute, heute ist jeder Koreaner enorm stolz auf diese Schrift. Auch aus guten Gründen. Wie gesagt, wenn Schriften nach dem Prinzip ausgesucht würden, welches ist die beste Schrift, dann würden die ganze Welt Hangul schaffen Das ist überhaupt keine Frage. Äh, einfach, weil sie besser ist als alle äh, an anderen Schriften. Ja, wenn sich äh, das interessiert, ja, wieso kann ich darauf noch eingehen. Aber ähm, ja, so funktioniert es eben nicht, sondern es sind ganz andere. Äh, das, äh, welche Schrift irgendwo geschrieben wird, hat nur mit Herrschaft zu tun. Westeuropa, römisch-katholisch, Osteuropa orthodox zum Beispiel. Ja? Ähm, also Kyrillisch und Lateinisch fällt genau ja, auf diese Weise äh, auseinander. Ähm, also, ähm, <lacht> ja, äh, die koreanische Vernikularschrift machte den Schrift erheblich einfacher. Also um Chinesisch zu lernen, auch heute für Chinesisch muss man ungefähr 2000 Zeichen lernen, Zeitung lesen, ist relativ zeitaufwendig. Für Japanisch gilt Kenntnis, gute Kenntnis von chinesischen Zeichen auch immer als Ausweis von Bildung und wird abgeprüft bei Aufnahmeprüfungen in die Universität. In Nordkorea haben sie sich davon verabschiedet, weil sie äh, überhaupt nichts Fremdes mehr äh, wissen wollen und schreiben nur noch Hangul. In Südkorea ist die Zahl äh, der chinesischen Zeichen drastisch äh, zurückgegangen äh, im Zuge der Massenalphabetisierung. Äh, das, das ist Alphabet im strengen Sinne, aber wir haben kein besseres Wort. Ähm, also wir leben ja in einer Zeit, wo alle äh, schriftkundig sein sollen und das wird natürlich immer schwieriger, wenn mehrere Schriftsysteme in einer Gesellschaft gleichzeitig verwendet werden. Dann werden Fehler gemacht, weil die Kompetenz in der alten, gebenden Schriftsprache langsam nachlässt. Was ist die Antwort? Die Antwort ist dieses hier, ähm, auf das Problem der nachlassende Kompetenz. Nämlich, äh, Sie können es nicht besonders gut sehen, aber was Sie sehen können, ist, dass das eine interlineare äh, zusätzliche Notation ist. Ja? Das ist die Glosse. Dieses hier ähm, er ist äh, die älteste äh, angelsächsische Glosse. Es ist ein äh, lateinischer Text äh, aus dem äh, 9. Jahrhundert ähm, und er ist annotiert in den äh, kleinen äh, Lettern, die über jeder Zeile stehen, in äh, angelsächsisch, also altenglisch. Warum? Ja, weil diese Texte überhaupt ähm, nicht zum äh, leisen Lesen, sondern zum Vorlesen gedacht waren. Das heißt, der eine, der lesen konnte, der irgendein Mönch äh, im Zweifelsfalle, äh, versammelte äh, eine Gruppe von Leuten äh, um sich herum äh, und las das aus der Bibel vor, äh, das gerade auf dem Programm stand. Nun war seine ja, Kompetenz im Lateinischen äh, schon so brüchig, äh, dass er Spickzettel äh, brauchte äh, und das wurde sozusagen strukturell äh, so, dass man äh, eben diese Texte annotierte äh, mit äh, einer Glosse in der Sprache, die der Kollege äh, dann auch konnte. Äh, also in diesem Fall äh, Lateinisch und äh, Altenglisch. Das gleiche finden wir auch bei Texten innerhalb der Romania. Das ist ein lateinischer Text von Mözius, also aus dem 4. Jahrhundert, ein, ein Lateinisch-schreibender Philosoph. Und der ist dann im 12. Jahrhundert, nee, 15. Jahrhundert, Entschuldigung, ist er italienisch, also toskanisch äh, annotiert. In diesem Fall, äh, ebenso wie in dem vorigen, äh, wird zweimal das gleiche Alphabet benutzt. Beide benutzen das äh, lateinische Alphabet, äh, und, äh, aber zwei Sprachen. Ja, also äh, der, der, sozusagen der klassische Fall äh, von äh, schriftlichen Sprachkontakt. Vorher Lateinisch und äh, Altenglisch, hier Lateinisch und äh, Italienisch, äh, woraus wir äh, ganz klick und klar äh, schließen können, äh, die Kompetenz im Lateinischen, äh, selbst äh, in Italien äh, nahm äh, in der Zeit im äh, Mittelalter äh, Rapier ab. Äh, und man brauchte äh, also eine Interessanterweise finden wir nun genau das gleiche in Ostasien. Das ist eine Seite aus einem, einer, einer japanischen Fibel aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Sie können das nicht lesen, sagen Sie nicht traurig, aber es dient hier nur zur Illustration. Was Sie sehen, ist eine das ist sozusagen die Hauptlinie. Die habe ich jetzt hier am Rand nochmal selber rausgeschrieben, um das zu illustrieren. Hier in der Mitte sehen Sie nur chinesische Zeichen, die selber, wenn man noch nicht firm ist in diesem System, laut des geschriebenen Wortes ein Verraten. Um das zu tun, äh, wird er ja hier annotiert: äh, der Text äh, mit einer zweiten Schrift, äh, die eine Söbenschrift ist. Ja, also ganz klar äh, die Lautung äh, der Wörter. Äh, da steht Terra, ko, Dokcho, äh, Lesebuch von äh, äh, Senjin-Mo. Tausend Zeichen äh, des lesebuch Dafür ist das Artikel und ähm, dann äh, ist das hier auch noch in einem Duktus geschrieben, äh, mit Pinsel, äh, also kursiv, äh, dass das nicht so ganz leicht zu lesen ist. Äh, und deshalb ist es auf der linken Seite äh, nochmal mit einer Kanzleischrift, äh, die ich hier im kleinen Schriftkarten gebildet habe, äh, wiederholt, äh, damit äh, diejenigen, die das lernen, auch genau sehen können, wie das Zeichen geschrieben wird. Ähm, erscheint uns ein bisschen aufwendig äh, für eine Fiebel. Aber gut, so haben äh, die das eben gemacht. Das Prinzip ist das gleiche. Äh, man annotiert einen Text, äh, den äh, zu lesen äh, nicht jeder äh, in der Lage ist, und, äh, um das eben äh, zu ermöglichen. Ähm, nun, das erste die ersten beiden Beispiele, die ich nannte, äh, waren alphabetisch geschriebener Text, Glossel auch im lateinischen Alphabet. Zweite, äh, das zweite Beispiel war mit chinesischen Zeichen geschriebener Text, Glossel in einer japanischen Silbenschrift. Sie sind alle alphabetozentrisch ähm, äh, sozialisiert worden äh, und denken deshalb, äh, dass sich das Alphabet mehr oder weniger von selbst versteht. Äh, diejenigen äh, von Ihnen, die mehrere Sprachen, beherrschen, wissen, dass das äh, nicht so ganz stimmt, äh, weil äh, man äh, zum Beispiel äh, davon wie, äh, sagen wir mal, ein X im Spanischen äh, ausgesprochen wird, äh, nicht unbedingt darauf schließen kann, wie es mit äh, der gleichen Buchstaben im Englischen oder im Deutschen oder sonst irgendwo ausgesprochen wird. Ähm, das Alphabet hat es schon in sich. Äh, und man darf nicht vergessen, jedes Schriftsystem, äh, und damit meine ich jetzt, äh, das System äh, einer bestimmten äh, Sprache, um sie zu schreiben, ist dieser Sprache angepasst. Also das ähm, lateinische Alphabet ist alles, aber kein universelles äh, Schriftsystem. Ähm, äh, ab und zu bringt Ihnen wahrscheinlich jemand mal äh, etwas von IPA äh, bei dem internationalen phonetischen Alphabet ähm, äh, und vergisst gewöhnlich äh, zu sagen, das ist ein Alphabet, das ist eine Varietät des lateinischen Alphabets und nicht andersrum. Das lateinische Alphabet ist nicht eine Art von IPA, sondern IPA ist eine Weiterentwicklung des lateinischen Alphabets und das lateinische Alphabet ist gut für bestimmte Sprachen, für andere überhaupt nicht, zum Beispiel für chinesisch absolut miserabel. Und für andere Tonsprachen. Was macht man? Man macht da einen wirklich Kritiker dazu, weil diese also Schrift eine ganze Dimension der Phonetik überhaupt nicht erfasst. Nämlich Töne. Auch eigentlich uns Vokal länger und solche Sachen. Was ich jetzt hier Ihnen zeige, ist der verzweifelte Versuch der Japaner, die zum ersten Mal mit dem lateinischen Alphabet in Berührung kamen, dank der Holländer, die das dorthin trugen, zu verstehen, wie dieses verpackte, schwierige Schriftsystem funktioniert. Ähm. Was ich hier voraus, äh, vergrößert habe, ist ein Eintrag in einer sehr langen Bauchliste. Und Sie sehen hier, Wunderbar einfach für jeden innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde zu erlernen das chinesische Zeichen für Winter. Und dann kommt, wie man das im Niederländischen wiedergibt. Äh, Zufällig äh, mehr oder weniger gleichlautend mit Deutsch, Winter. Ähm, das wird also auch annotiert. Ähm, und zwar äh, steht hier oben drüber, äh, wie man es äh, zu sprechen hat. Äh, also, man kann ja keine Konsonanten sprechen, das weiß man ja. Äh, äh, also muss man das irgendwie segmentieren. Was passiert jetzt hier? Sie Nein. Nein. Okay. Ich will davon nichts wissen ähm, Also. Hier steht U -I. UI. Ja. Dann steht hier ein N. Das kann man äh, mit dem japanischen System, das ist der einzige Konsonant, ist ja auch kein richtiger Konsonant, äh, den man so schreiben kann. Ähm, dann steht hier TO äh, und hier steht RU. Also, was dabei dann rauskommt, ist UI-TORU. Einigermaßen in die richtige Richtung, sagen wir mal. Was darunter steht, ist dann eine zusätzliche Annotation. Und die gibt wieder die Namen der Buchstaben, wie die Niederländer sie nennen. Das ist ja bedauerlicherweise keineswegs so, dass die gleich sind mit der Lautung. Der mit den lautwerten der Gutstabe. Sondern hier steht dann irgendetwas, so, wie, so etwas wie also ein doppeltes W. Hier steht Enna. Hier steht T. E und R. Was die, was die Kinder lernen in der ersten Stunde in der Grundschule, sind ja die Namen der Buchstaben und nicht ihre Lautwerte. B, ist ja nicht, B C, D sind ja nicht die Lautwerte der Buchstaben, sondern nur ihre Namen. Höchst verwirrend natürlich für jemanden, der das System von außerhalb lernt und dann fragt, was, was zeichnet denn dieses Zeichen? Und dann sagt der niederländische äh, Dolmetscher in dem Fall, ähm, das ist ein N. Aha, dann muss ich das also mit N sprechen. Nein, musst du nicht, sondern hm. Und ähm, da das äh, konzeptuell und auch praktisch eben einigermaßen schwierig ist, sich mit dem Lehrlinge zu finden, mit dem gleichzeitig eine fremde Sprache ins Land kommt. Haben sie sich die Mühe gemacht, also endlose solche Listen zu erstellen. Das war im 17. Jahrhundert, -Jahr -Jahr. woraus nur man sehr leicht sehen kann, dass das lateinische Alphabet keineswegs selbst selbstexplikativ ist, sondern es ist im Wesentlichen ein Schlimmsystem wie das andere. Wenn man das nicht kann, dann muss man instruiert werden und wenn man Texte damit, dann, die damit geschrieben sind, lesen will, bedarf es der Lesehilfen. Matrix Lektion das ist ein Thema, der auch gelegentlich gebraucht wird, speziell in den semitischen Sparen, die Normalerweise etwas ähnliches tun, nämlich für die ähm, Kinder, äh, die noch nicht fließend lesen können, Vokale zu tun. Die äh, etwa in normalen arabischen Texten äh, nicht beschrieben werden, was äh, den äh, fließenden Lesern nicht weiter behindert, aber Kindern schwer. <lacht> Ja, äh, Japaner haben also in dem Fall äh, Niederländisch gelernt. Äh, und äh, ich habe hier nur mal ein paar rücktransliteriert von den äh, Wörtern, die sie lernen. Also äh, das sind äh, ein paar Eigenarten. Äh, zum Beispiel, das erste. Ähm, ja, das äh, einzupassen ähm, in das japanische Schriftsystem und die japanische Phonologie ist schwierig. Was man dabei herauskommt, dass es die Rücktransliteration ist. E, shin, gu. Ja? Ein eine andere Möglichkeit gibt das System nicht her, weil jedes Zeichen eine einfache, kurze Sprechsilbe hat als Lautwert. Hier haben Sie bei dem Eigennamen haben Sie offensichtlich festgestellt, dass es zwei Varianten gibt, nämlich Niederländisch und Französisch, und haben beides versucht, wiederzugeben. Also hier steht da, und hier steht "rouge", also die französische Variante. Ähm, ja, was nur äh, also zur weiteren äh, Illustration äh, ja, von der, der Schwierigkeiten äh, des Alphabets, äh, dass man, äh, wenn man äh, Sprachkontakt äh, auf der schriftlichen Ebene äh, untersuchen will, äh, genauso behandeln soll jedes andere Schriftsystem auch und nicht äh, als eine Art Lautschrift. Die es ähm, Japaner äh, sind gewöhnt, äh, ihren äh, Metatext, äh, also die Glossen, nicht in der Lateinschrift zu schreiben, äh, sondern in ihrer eigenen Seelschaft. Ja, und äh, hier sehen wir ein Beispiel, wo das also äh, aus, aus un unserer Sicht umgekehrt ist. Die allerprimitivsten Wörter, das ist äh, English 101, ähm, äh, das sind so äh, Sätze wie ähm, He is there. Ja, und äh, wird also, äh, oder he is not there, äh, wird dann ähm, mit der japanischen Söhnenschrift äh, für die Kinder, die das lernen sollen, äh, amutiert. Weil die englische Orthographie alles andere als von selbst sprechend äh, eine Lautschrift ist, äh, die, die sich selbst äh, erklärt. Sie benutzen also eine Wetterschrift für den Unterricht. Nicht nur dafür, sondern auch, Mangas kennen Sie alle, die werden ja auch von jüngsten Alter an konsumiert. Und was Sie hier sehen, ist das alte Muster, chinesische Zeichen, von denen, Kinder, von denen man nicht erwarten kann, dass alle Kinder sich schon können, dann einfach in der Schrift. die das japanische Kind kann, bevor es in die Schule kommt, mit einer Klasse versehen, so dass sie das lesen können. In Exponaten, die irgendwie wichtig sind, das ist ein Wissenschaftsmuseum, wo vielleicht Erklärungen oder Fachtechnologie enthalten, die chinesische Zeichen beinhalten, die über das Allgemeinwissen hinausgehen, wird auch ganz rigoros gelassen äh, äh, äh, daneben geschrieben, damit äh, die Leute das lesen können. Ja, das ist für das normale. Äh, oder, ähm, was dann auch mal vorkommt, Eingang ja, von auswärts. Also, neuer nordkoreanischer äh, in der äh, da installiert wurde. Ähm, dessen Namen äh, hat äh, chinesische Zeichen, äh, die es auch in Japanisch gibt, aber man weiß nicht, wie man die auf Koreanisch spricht. Manchmal äh, wird es eben äh, Kim, äh, Kim, Kim Jong-un, äh, wird äh, als Schroße daneben geschrieben. Der, die Ansonsten gehalten ist, nur Zeichen zu verwenden, die ich hier lesen kann. Ähm, die Klosse, ja, ich komme gleich zum Schluss, äh, wird auch gelegentlich benutzt, äh, um ähm, fremdsprachiges äh, Wortgut äh, lesbar zu machen. Kann man nicht so ganz gut sehen hier. Adequate. Ähm, bereitet japanischen äh, Leser zu Schwierigkeiten und dann äh, ähm, annotieren sie das äh, eben auf ihre Weise mit ihren, ihrer eigenen Schrift. Äh, ja, das will ich noch ganz kurz äh, äh, erwähnen: hier Werbeplakat von der Bank. Bemerkenswert ist hier nur die Integration. Äh, alphabetischer Letter. Äh, die Bank heißt äh, UFJ, zu äh, Bank. Und das finden wir äh, in den letzten Jahrzehnten immer häufiger, äh, dass äh, alphabetische Letter äh, in das japanische Schriftsystem integriert werden. Äh, sehr breit Im europäischen Kontext ja, ist das praktisch verschwunden? Ähm, ja, was ich eingangs sagte, von äh, Ipsissima Litera, nämlich dass griechische Buchstaben Texten, äh, griechische Görter, in lateinischen Texten, griechische Wörter in lateinischen Buchstaben geschrieben werden, ist passiert. Ähm, Sie werden äh, kein deutsches Schrifttum finden, äh, in dem äh, Zeichen anderer Schriftsysteme vorkommen wenn es nicht also irgendwelche exklusiven Texte sind. Aber als normales, man könnte sich ja vorstellen, es gibt ja etliche, jeder weiß, was Sushi ist oder was oder Tofu ist oder so, aber warum schreibt man das dann nicht in Ipsissima Literatur, so wie es die Japaner schreiben? Da sind die westeuropäischen Sprachen extrem restriktiv, die tolerieren überhaupt keine Integration äh, fremder Elemente. Äh, anders als äh, im Moment. Ähm, hier äh, auf eine sehr äh, spielerische Art und Weise. Äh, das Vertrag spricht von einer Mähensbar, um, die aber keineswegs nur spät in der Nacht geöffnet ist, äh, sondern Men heißt. Nudeln. Und äh, also dieses Ganze, dieses Ganze hier, äh, das ist das also Demenz war, die Nudeln äh, Ja, ich glaube, ja, mir wird gesagt, dass ich mal so zum Ende kommen sollte. Ähm, dann äh, Lasse ich es mal hiermit mit äh, und, und äh, bitte Sie, wenn Sie na, Fragen haben, Gracias, okay. doctor.